mein Gott, die verschmilzt voll irgendwie mit der Dunkelheit. <lacht> Wieso ist das denn so, Daniel? Ja. Willst du mir das erzählen? Wieso ist denn das so? Weil ich schwarz ist. Oh mhm. scheiße. Aber vorher, Daniel, guck mal. Alter. Na, willst du mir Jürgen zeigen? Ja, ich will da. Ich koche ja. vor Wut, Daniel. <lacht> Was? Ja. Ey, das ist mein Bahn, <lacht> geh raus, da. Ich gerade, der dritte Monster ist wahrscheinlich dieser Käfer, den du so hast. Ja, äh, ja, ja. Ich habe gestern gegen das Vieh, gegen... Weißt du, ich habe... Ich hab, das geht mir voll auf den Sack. Ich... ich <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich habe nur gegen eine normale Version gekämpft und hab trotzdem bin ich gestorben gegen das Vieh. Also ich habe das besiegt, aber dass ich gegen das Vieh gestorben bin, geht mir voll auf den Sack, ey. Weil ich, ein paar Level, weil ich ein paar Level über dem Vieh bin und ich komme nicht mit dem Vieh klar. Das geht mir voll auf den Sack. Dann bist du das jetzt hier nicht leiden können. Das wie ja. level 10 hat, anderes level 12. Also, äh, wir waren Schock. Ja, das ist ja wieder scheiße. Mein Schock ist noch nicht hier. ganz ausgereift. Ich habe extra ein Elektrohammer genommen wegen Torhammer und so. Was? Keine Ahnung. Okay, aber ich verstehe den. Okay. Ja, er versucht wiederweise nicht lustig zu sein oder so. Geht so eine lustige Ankunft, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich was für dich. Dann machst du so eine Bruchlandung, eh. Ja, habe ich gesehen. Dann fällst du so einfach so. Fällst einfach nur so dahin, eh. Hast du nicht gesagt, irgendwie dein Emote ist irgendwie gefixt worden? Hm? Ja. In der allerletzten Sekunde. Wenn der Bildschirm schwarz wird, glitzt das wieder. Ja okay, ja, super. Bei mir nicht, weiß ich weiß nicht. Okay, das hat sich unsichtbar gemacht. Wo zum Teufel? Was? Okay, das könnte nervig werden. weil ich nicht, das war ich vor mir. Da die... gibt's doch nicht. Das hat sich gerade unsichtbar gemacht. Das hat gesehen. Ja. Irgendwie war das merkwürdig, weil das hat sich unsichtbar gemacht. Das war vor mir, das Vier Und dann kam das auf einmal von rechts von der Seite. Na, Bienen. <lacht> oh Gott, ich habe auch Bienen. Oh Gott, das ist ja gar nicht lustig. Der tut jetzt im Vorbeifliegen Bienen verteilen, ey. Ja, okay. Ja, ja, ja. ja. Das hat gesehen, das ist is einfach super schnell. So kann man das auch nennen. Bobin verpisst euch. Oh, also oh, unterbrochen, erst abgemacht. Oder was war das jetzt? Irgendwann abgemacht, glaube ich. Nein. Oh, schon wieder verwundet. Ich kann nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Da hinten legt was. Irgendwas eingesammelt gehört, aber wo ist das wieder? Oh Gott ich bin da, bis ich mal bei dem Ding... Boah. doch mal stehen, ey. Wie ich das mal erreichen kann, ey. Lauf das hier nur hinterher, ey. Boah. Oh, der hat mich erwischt. Ja. Alter, oh, bist tot? <lacht> Daniel, der schlägt da in der Luft. Komm, oh, <lacht> oh Gott. Der Angriff, der ist irgendwie voll lame jetzt geworden. Der ist voll und drüber gehauen. Ey. Oh, Bienen! Kommt. Oh Tot. Na, die Bienen. <lacht> ja. ja. Oh, ich wollte gerade design emote mode machen. <lacht> ich habe ein bisschen getanzt. Ich weiß nicht, ich habe mir gestern alle möglichen Helme hergestellt, um, weiß nicht, irgendwas cool aussehen, zu kriegen, aber das bringt alles irgendwie nicht, ey. Ich komme mir irgendwie vor, als wäre ich der Einzige, der da rumläuft, der irgendwie, irgendwie designischen Geschmack hat, ey. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, die sehen alle so komisch aus, wie die da rumlaufen, ey. Die sehen alle so aus, als würden die einen Scheiß darauf geben, wie die aussehen. Ja, das stimmt dann. Ich gucke mich doch mal an. Ja. Bis Rico, der in Antarktis ausgesetzt wurde. Lebt jetzt bei den Eskimos, ey. Mein Ihr bester Freund ist eine Robbe. sollte San Martin? Was, St. Martin? Bis seit heute heute? Ja, nicht San Martin. Wo ist er? Mann, ich gehe aus. Ich gehe nach Haus. Ja, bin wir gar. vorbei. Ich weiß es nicht. Wir laufen hier gerade vorbei. Okay. Ich ja, weiß nicht. Ich höre <lacht> Geil. <lacht> ja, die laufen hier gerade vorbei. Ja, ich höre so, Jetzt kann ich das Ding verbessern. Halleluja. Ja, lass erstmal weitermachen, bis die hier weg sind. Na, okay. Aber da wird aufgenommen. Ja, <lacht> das ist die Hauptsache. So, und jetzt in der letzten Sekunde ist aber am abspacken pass auf oh, ich wollte eigentlich eine mede platzieren aber es kam keine <lacht> ich habe doch Schaden gemacht er war schon längst weg oh, ich bin tot Nein, nimm Axt. meine Axt ist wichtiger. Na, danke. Auch oh, voller AP. Nein, daneben habe ich will mich verarschen. Muss man mein... ist meine Axt? Äh, <lacht> äh. Ich habe meine Axt aus den Augen verloren. Da unten ist die war. Ich will mal lieber ein bisschen hier rum gehen, ey. wo ich gerade bin. Mhm. Weil da hinten ist ein bisschen zu wenig Platz. Ja. Ich so got you in my ja, natürlich läuft einfach nur auf dich los, ey. Ja. Ich ja. Ja, habe nicht gesehen, von wo das kam jetzt. Und verbuddelt sich schon wieder der Pisser. Oh, da in meine Mine rein. gibt es jetzt nicht. Der ist jetzt zwei, dreimal darüber gelaufen und die ist sich ausgelöst. Das Gefühl kenne ich. Das macht der ember bank ständig. Der läuft einfach drüber, ohne dass explodiert, ey. Meinst du deine Frostmine oder was? Ja. ja. Das kenne ich, das ist nervig. Oh. er hat mich erwischt und oh, es kommt näher <lacht> feuer aber oh, ja. jetzt ist er tot Das war doch nicht so schlimm. Ja. Wir sind einfach da reingegangen, haben da getötet und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. <lacht> wir haben kein Zuhause. Ja. hause Eins dieser Viecher hat unser Zuhause zerstört. Ja. Oder so. Irgendwas tragisches. Ja, irgendwie eine Anspielung darauf, weil ich weiß gar nicht, warum wir die Viecher überhaupt töten müssen. Das ist wahrscheinlich nur wieder so eine Sportart oder so <lacht> Jagdsport ist das oder so. Ey. Weil alles andere schon tot ist, jagt man solche Viecher jetzt. Na verdammt! Nur ein bisschen aus der Reichweite. <lacht> oh. Können wir nochmal neu anfangen? Das war mir zu peinlich. Ah! hat ja keiner gesehen. Ja, ja, das war blöd. Ich hab nicht gesehen von wo das Vieh kommt der. Oh Gott. Oh. Feuer, Feuer, Feuer. Ah. Ich bin Daniel, wo bist du? Nein! Keine Angst, Daniel, ich rette oh, nein. dich. Keine Angst, ich rette dich. Bin schon wieder runtergefallen. Boah, ich bin direkt vor der Klippe wieder aufgefallen. Da bin ich geheult, dann bin ich schon wieder runtergefallen. Ich bin jetzt hier hinten. Hi. Boah. <lacht> Hab selbst abgeklatscht. Boah. Warte, ich komm gleich. <lacht> äh, Daniel, ich komme mir nicht vorbei, hier ist so ein Vulkan. Viel Spaß. <lacht> Ja scherz, ich komm was. <lacht> Der ist da oben und wirft seine Axt. Ich treffe nichts gelbes. Hier ist alles grau. So, ich treffe hier eine Menge gelbe Sachen. Aber ich schieße auch nur. Wo ist denn Hier. Der dreht sich einfach um und geht in die andere Richtung <lacht> und sagt, wozu dem eigentlich helfen? Hey? Ich stehe mir auf Exte. Ich komme nirgends durch Jetzt sind wieder Feuer Vulkane. nicht um den halben Block laufen um das Vieh zu erreichen. Oh, du Armer Kerl. Ja, wie fühlt sich da an, Bitch Boy? Ich laufe mal eben durch. Wie sieht das eigentlich aus da? Wenn ich da Hause durch das viel Äh, episch. Ja. <lacht> <lacht> okay, drei Zeit die drei schwerter auszupacken. Los, Daniel. Ich liebe es, wenn er Daniel aufblinkt, wenn ich was einsammle. Oh Gott. Ja, gib ihm Saures! <lacht> der Daniel hat den Baum weggehauen. <lacht> Einfach durch den durchgerannt. Ja. Das war, weil du die schwerte aufgesammelt hast, dann bist du so muskulös. Nein, weil wegen deiner Steine nehme ich mal an, ne? Oder? Ja, ja ich glaube ja. aber das hat hat. So wie du halt erklärt hast, das klingt besser. <lacht> ja, dann ist dann Ist das wie tot? Nee, ich habe okay, hab Affinität bekommen, Okay, jetzt war dann... Nein, nein. Daniel, glaub... nein. Warte, ich spritz mich. Ja, du hast irgendwie Feuer dabei hier. Gib mir dieses Ding. So, jetzt bin ich um Moment gegen Machst du jetzt? Und ich aufgepowert. habe bis er auch. er hat was fallen lassen. Jetzt andere Bein kaputt. Los dann jetzt gib ihm den Rest. Schwerter Power. Morgen. Jawohl. eh. So, war gut. E, E.